Hallo und Willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Ja, beim letzten Mal haben wir uns um weitere lila Kometen hier gekümmert. Und ihr habt gesehen, ich habe äh, Sternteile gesammelt. Zwischen den beiden Aufnahmen. In äh, der Gourmet Luma Galaxie beim Badezimmer. Ich glaube Kokon Galaxie heißt das irgendwie so. Und da habe ich glaube ich in 15 Minuten oder so 900 Sternteile gefarmt. Indem man einfach immer stirbt kurz bevor im Stern. Und dann kann man immer wieder ganz viele Sternteile sammeln. So, die Lila Münzen im Land der Wüste stehen an. Oh. Und ich glaube, das... War das auf Zeit? Ich glaube, das war auch auf Zeit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es ist eine längere Mission. Okay, die ist nicht auf Zeit. Aber wir muss aufpassen, weil man hier sehr, sehr schnell sterben kann, wegen dem Treibs und dann... Ist man bei einem kleinen Fehler im Treibsand und instant tot und naja. Sagen wir mal so, das ist jetzt nicht so, so nice. Oh, pardon, mit dem Tod möchte ich schon reden, wenn ich schon mal hier bin. Mario, mit dem Wirbelsturm kannst du Lila Münzen an hohen Orten aufsammeln. Ja. Genau das kann man machen. Kann man schön Lila Münzen holen, aber das ist zu weit weg. Man muss den hier nehmen. Oh, was ist mit der mit dem sound los hatten lässt halt dass keine probleme tatsächlich mit den lecks was eigentlich echt geil war jo <lacht> Keine Ahnung, was los ist Das wird sich schon wieder beruhigen hoffentlich hm, hm, hm. Komme ich da auch mit einem Dreisch, mit einem Dingssprung hoch? Ja. Okay. Ich weiß nicht, was los ist mit dem Sound. Naja. Hm, hm, hm, hm. So, und jetzt her mit den ganzen Lila Münzen. Hm. ich hoffe das hört auf, das nimmt gerade ein bisschen Überhand. Dun, dun. Ich finde es auch interessant, wie die Wirbelstürme hier einfach Augen haben. <lacht> ja, die Mario-Welt, die hat irgendwie bei allem Augen, habe ich das Gefühl. Ich weiß ist auch so, in vielen Mario 2D-Ablegern, wo einfach der Hintergrund und die Berge... Ich habe kurz nicht auf dem Screen geschaut. Und es rächt sich natürlich direkt. Ja, nice. Ich habe kurz nicht auf den Screen geschaut und schon tot. So leicht kann es passieren. Ähm ja, komm, ich, ich sammle die mit euch nochmal neu. Auch wenn es ein bisschen länger dauert, weil vieles leider nicht so leicht zugänglich ist. Hm. Und her damit, please. Oh Mist. Wo ich noch mal neue rein. So her damit. Und einmal bitte hoch. Okay, das war nicht das, was ich eigentlich wollte. Oh Mann. Danke, Torms. Uh, da bin ich gerade extrem hoch gesprungen. Weil ich in der Aufwärtsbewegung gesprungen bin, denke ich mal. Äh, uh. uh. Habe ich die eben vielleicht übersehen? Na ja, toll, da muss ich noch mal warten. Ist okay. Besser als zu krepieren, würde ich mal so behaupten. Ich bin, glaube ich, mit 41 Limits gestorben. Also gucken wir mal, ob ich auch gleich 41 habe oder vielleicht sogar... 42. Okay, da bin ich leider im Sand gelandet. Oder oh, genau und trocken auch. Ha. Huh. Respawnt ja Und was ich mich gerade frage, gab es die Münzen eben schon hier? Die habe ich eben übersehen. Ja gut, da hat es doch was. Teilweise gut dass ich gestorben bin. Ja. Und hier beim Übergang natürlich auch was... Dass man nicht stirbt, weil die Steuerung ein bisschen naja ist. Ähm, okay. Damit klappt das schon besser. Na tot, Mit bin der Spitzhacke wieder unterwegs. Im Sand sind keine Lila Münzen. Das hätte ich nicht gedacht, weil der Sand, äh, der tötet ja nur. Hier muss man auch aufpassen wegen der Kamera. Wenn die Kamera einfach automatisch umschwenkt, dann kann man extrem leicht sterben und naja... Ich würde mal sagen, das ist nicht so nice. Okay, das klappt nicht. Bzw. nicht in einem Versuch. Gehen wir erstmal rüber und aktivieren den Schalter. Oder? Hm. Ich weiß nicht. Ich bin mir gerade irgendwie ein bisschen unschlüssig. Dann. Mhm. So, und hier wieder aufpassen, dass man nicht da reinkommt, weil sonst ist man schneller tot, als man gucken kann. Und hier muss man auffassen, diese Wirbelstürme, die haben Felsbrocken und die um, ein, um, um sie gehen. Und äh, da muss man aufpassen, dass die einen nicht treffen. So, da sind noch lila Münzen oben drauf. Aber habe ich da gerade welche hier hinter gesehen? Oh, die sieht man nur, wenn man gleich das Ding runter machen würde. Weil ich es jetzt schon gesehen Das ist relativ gemein. Aber ich glaube, man sieht es, wenn man den Schalter runter macht. Und hier muss man aufpassen, dass man nicht trocken wird von den Felsbrocken, weil. Ähm, die machen sonst gut Damage. Und die könnten einen, wenn man richtig, richtig, richtig Pech hat, ähm. in Treibsand hauen und. Das ist das letzte, was wir wollen, weil Treibsand ist das Schlimmste, was passieren kann. Hm, hm. So, und dann hauen wir mal den Schalter rein. So, und nicht von den äh, Wirbelstürmen erfassen lassen, weil die kosten Zeit. Bis auf vielleicht... Ah, nee, ich glaube, es ist schneller, wenn ich einfach normal. Kram sammle. Hm, hm. Einmal bitte her damit. So, äh, ja. Timer, da darfst gerne vorbeilaufen. Oh, hier ist noch eine münze Da ist es hier irgendwo noch eine versteckt. Ne. So, wie möchte sich die Kamera jetzt entscheiden? Das ist echt gemein. Kann man so leicht sterben. Da sind zwei Münzen, Da ist eine Und da sind nochmal zwei. Okay. sind alle hier. Keine Sorge. Na, Toad, der Wind fühlt sich so gut an. Das freut mich. Aber äh, du musst dennoch aufpassen, Tod. Das reicht nicht. muss ich denn dann machen? Ich probiere es nochmal. Vielleicht... Ja, okay, jetzt klappt es. Irgendwie hat es nicht richtig geklappt. Naja, passiert. So, und einmal kurz hier rüber. Und dann her mit diesem wunderschönen lila Stern. Den nehmen wir doch gerne, gerne mit. Dadam. Ich überlege gerade, wir gucken mal, ob wir jetzt einen lila Kometen wieder kriegen. Wenn nicht, dann könnten wir ja entweder die Challenge-Galaxie noch machen, die fehlt, oder den Kometen mal. Was fehlt denn noch bei den Challenge-Ständen? Ich glaube, Challenge-Blase war es, oder? Hast du was? Sag mal. Keine li lila Kometen. Und wir haben auch das Schlafzimmer fertig. Hm, ich würde sagen, wir machen... Die Challenge-Galaxie. Die sind jetzt auch nicht so weit weg von hier. Da kommen wir schnell hin. Wobei, nach ganz oben, zum gewinn Nummer kommen wir auch. Das ist auch nicht so weit. Egal. Machen wir den Challenge-Stern, dann haben wir die Challenge-Sterne hinter uns. Und äh, die Blase müsste grün sein. Kann das sein, ich bin mir nicht sicher. Willst du reisen? Challenge-Blase. Hm? Da müsste ich hin. Da fehlt mir noch ein Stern. Dann nehme ich gerne, gerne mit. Dü, dü, dü, dü, so, Blasenreise durch die Elektrowelt. Oh Junge. Mal gucken, ob ich das genauso schnell kriege wie hinkriege wie die anderen ähm, Challenge-Missionen und. Ach du Scheiße. Oh ja, ich erinnere mich. Okay, dann ist wirklich die Challenge. Ähm, Blaser, schwerste. Wir müssen ja fünf Missionen machen, in verschiedenen Bereichen, um am Ende zum Ziel zu kommen. Und ein Treffer ist eigentlich so gut wie tot. Ja, da bin ich schon tot, weil auch irgendwie kurz mein äh, meine V-Mode nicht reagiert hat. Keine Ahnung warum. Egal. Es ist nur bitter, wenn man ganz am Ende irgendwie stirbt. Und ich kann mir vorstellen, das kann passieren. Oh ja, wir müssen fünf von den Sternen später sammeln. Ich weiß nicht, was... ...was dieser Ring bringt. Ach komm, scheiß drauf. Scheiß drauf. Oh. Wir können jetzt auch nicht Vollgas geben, weil wir sehen, hier sind überall Elektro... Dinger, Elektrowände. Sagen wir einfach Elektrowände. Ich mag die Mission nicht. Ich glaube man kriegt aber ja einen Checkpoint, wenn man einmal die Sternensplitter gesammelt hat. Oder kommt, oder kommt danach? Also wenn danach noch irgendwas kommt. Kann auch sein, dass danach nichts mehr wirklich kommt. Ist hier irgendwas? Das sieht nach... Irgendwas aus. Vermutlich komme ich hier rüber nur zurück. Ja. Okay, das geht. Was war's mich hier. Hilf mir, hilf mir die Münzen jetzt einen schönen Weg zu finden. Ich weiß es nicht. Ich, ich traue dem nicht ganz. Wir sind sehr weit im Spiel fortgeschritten und das ist das ist eine Mission, die relativ schwer ist. Aber tatsächlich, nee, alles okay. Ich wäre jetzt überrascht, wenn ich das im ersten richtigen Versuch schaffen würde. Aber wenn ich so darüber rede, wird das eh nicht passieren. irgendeine Scheiße passiert. One-Up-Pills so. nehmen wir mit. Sternteile brauchen wir zum Glück überhaupt nicht mehr im Verlauf des Spiels. Oh, Junge, hier auffassen. Hm. Und danke, ja, damit. Und jetzt... Oh mein Gott, Hilfe. Einmal hier hinten rum, um zum Sternenring zu kommen. Oh, uh, und das letzte, das sieht schlimm aus. Wir sehen es hier schon. Weil ich glaube, die Dinger können einen eigentlich nur umherbewegen und nicht killen. Deswegen habe ich da relativ wenig Probleme. Oh, ja, aber die verhalten sich seltsam, die Dinger. So, Sternring haben wir freigeschaltet. Jetzt nur noch zurück. Okay, das war verdammt einfach. Mal gucken, wo es jetzt hin uns verschlägt. Oh ja. An die Stelle kann ich mich erinnern. Oh ja. Also ich glaube, hier hat man dann tatsächlich, dann äh, wird man hier zurückgesetzt, wenn man stirbt. Man muss nicht von ganz vorne, glaube ich, anfangen. Ich will es dennoch nicht äh, riskieren. Und da werden, glaube ich, gleich, ja, Bullets geschossen. Und ich glaube, man braucht die sogar. Das werden, glaube ich, immer mehr Bullets. Das ist überhaupt nicht nice. <lacht> Hilfe! Okay. Erste Phase ist weg, da kommen die Nächsten direkt. Oh mein Gott. Man sieht halt auch nicht genau, was als nächstes kommt. Da kann immer eine irgendeine Kacke kommen. Oh, jetzt kommen wir noch Stachelkugeln, die sich bewegen. Hilfe. Oh mein Gott, wir sind glaube ich fast da. Oh ja, wir sind fast da. Ich höre Stern. Oh mein Gott, da ist er! Ja moin, im ersten richtigen Versuch geschafft. Das kam jetzt unerwartet. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. und wie landen bei Rosalina? Und... 113 Sterne haben wir. Super. Aber es ist nichts passiert. Okay. Ja. challenge mission haben wir abgeschlossen. Toad will uns ein paar Leben bringen. Nehmen wir gerne gerne an von Prinzessin Peach. Die wir eigentlich schon mal gerettet haben, aber... Naja, das ist so... Es ist ungeschehen, sozusagen, im Spiel. Ja. Ähm... Ich schaffe heute, gla glaube ich, keine lila münzen mehr. Deshalb würde ich sagen gibt es heute mal einen etwas kürzeren Part und ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und am ähm, nächsten Mal geht es dann weiter im Maschinenraum mit den lila Komet Münzen und äh, lila Komet Münzstern, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine und ja, beim nächsten Mal geht es weiter und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr es noch getan habt, natürlich ein Abo und ja, einen wunderschönen Tag euch noch. Bis dann, ciao.